Drei Funktionsgrafen mit unterschiedlicher Steigung. Wie man diese Steigung berechnen kann, das zeige ich dir heute. Wir beginnen mit einer Methode, die ihr schon kennt, nämlich das sogenannte Steigungsdreieck. Also man geht vom Funktionsgraf an irgendeiner Stelle genau einen Schritt nach rechts und dann so weit nach oben bzw. nach unten, bis man wieder auf dem Funktionsgraf landet. Die Streckenlänge, die parallel zur y-Achse verläuft, entspricht dann der Steigung m. Also in diesem Fall ist m gleich 2. Ich kann die Steigung aber auch berechnen. Dazu benötige ich zwei Punkte, die auf dem Funktionsgraph liegen. Welche Punkte das sind, spielt überhaupt keine Rolle. Ihr könntet also auch diesen Punkt hier oben nehmen oder den Punkt hier unten. Es ist total irrelevant. Das könnt ihr euch selbst aussuchen. Wichtig zu wissen, jeder Punkt besteht aus einem x-Wert, also zum Beispiel hier 1,5 und einem y-Wert, also hier 3. Mit der nachfolgenden Formel kann ich jetzt die Steigung zwischen diesen zwei Punkten berechnen. x1 ist dabei der x-Wert des ersten und x2 der x-Wert des zweiten Punktes. Selbes gilt für y1 und y2. Also ganz konkret bei unserem Beispiel, die Steigung zwischen a und b kann ich wie folgt berechnen. Ich brauche zunächst y2, also den y-Wert von diesem Punkt, ziehe davon y1 ab, also den y-Wert von diesem Punkt und teile das Ganze durch x2 minus x1, also ganz konkret bei uns 1,5 minus 0,5. Das Ganze ergibt dann 2. Übungsaufgabe für dich. Hier sind ja noch zwei weitere Funktionsgrafen, blau und rot, und du sollst die Steigung berechnen. Wähle dafür selbst zwei Punkte, die auf dem Funktionsgraph liegen, also zwei Punkte, die auf dem roten und zwei Punkte, die auf dem blauen Funktionsgraph liegen, und berechne dann die Steigung. Achte unbedingt auf Vorzeichen. Eine Lösung folgt dann gleich auf der nächsten Folie. Viel Erfolg! Ja, dann kommen wir zur Lösung. Also, sehr, sehr wichtig. Es gibt hier ganz, ganz, ganz viele verschiedene Lösungswege, für welchen ihr euch entscheidet. Das bleibt euch überlassen. Ich habe das mal wie folgt gemacht für den roten Funktionsgraph. Ich habe mich für die Punkte E und F entschieden, einfach weil ich die relativ gut ablesen kann. Dann benutze ich wieder meine Formeln. Also rechne ich 1 minus 0,5 geteilt durch 4 minus 2. Das Ganze sollte dann ein Viertel oder eben 0,25 ergeben. Dann kommen wir zu dem blauen Funktionsgraf. Hier habe ich die Punkte C und D gewählt. Da muss man ein bisschen aufpassen mit den Vorzeichen. Also y2 ist 3, minus 1,5. 3 minus 1,5. Und ich teile durch minus 1, minus, minus 0,5. Hier wird ganz häufig ein Fehler gemacht, wenn ein negatives Vorzeichen ähm, erscheint. Also achte darauf, es gibt ein Rechenzeichen, das ist dieses Minus aus der Formel und eben das Vorzeichen, die Minus 0,5. Dann solltet ihr vielleicht noch wissen, dass Minus mal Minus Plus ergibt und dann sollte bei euch da auch Minus 3 rausgekommen sein. So, ich hoffe, ihr habt das alles verstanden und wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann!